Die machen das ganze verdammte Tal platt. Nehmt sie mir nicht weg! Wenn wir die Schafe aufspüren, ist er erledigt! Meine Süßen. Ich weiß, du hast welche zu Hause. Sie haben noch welche. Ich konnte nicht anders. Du hast was?